Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, mein Gedicht pro Woche. Dies Folge 26 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Fein. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2012 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, hoffentlich hattet ihr eine schöne Woche. Bei mir war es, ich sag mal, durchwachsen und ich finde, wir beginnen jetzt.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 Heute habe ich mal wieder ein älteres Gedicht mitgebracht. Fein! Ich werde nie ein Superheld. Nein, das bin ich nicht. Nein, in keiner Schicht. Ich erwarte auch nicht viel Geld, denn das tröstet nicht, wenn die Welt zerbricht. Ich werde nie perfekt sein, so sehr ich es auch versuch. Menschlichkeit ist auch Fluch. Ich riskiere aber stets ein Bein, um besser zu werden und nicht dumm zu sterben. Ich werde nie irgendein Genie, weil es dazu nicht reicht, höchstens ein kleines vielleicht. Doch welche Ironie, ich will es auch nicht sein, denn ich fühle mich fein. Fein habe ich in einer Phase meines Lebens geschrieben, als ich gerade recht zufrieden damit war. Es soll aussagen, dass man mit sich selbst zufrieden sein sollte und nicht immer nach mehr streben muss. Ab und zu muss man halt die natürlichen Grenzen, die einem selbst gesetzt wurden, akzeptieren. Auch jetzt bin ich mit mir im Einklang und möchte nur wenig an mir ändern. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial. Aber das ist nicht mein Hauptziel, das ist nämlich das Leben auch zu genießen, bevor es zu spät ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der dieswöchigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch weiter ältere Gedichte von mir hören wollt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.